Willkommen zurück zu Pokémon Silber in der letzten Folge haben wir die Spitze des glitzerleuchtturms erreicht und hier sind wir. So, was gibt's denn hier? Wir waren hier glaube ich schon mal, oder? Kann das sein? Moment, das ist ein. das ist ein das ist ein Item. Wusste ich gar nicht. Ich habe mich nur ein bisschen umgeschaut, weil ich dachte, vielleicht äh, waren wir hier schon mal, aber nein, wir waren hier noch nicht. Und wir finden einen Supertrank. Die werden wir bestimmt noch gebrauchen. Vielleicht muss ich ja demnächst nochmal in den Markt kaufen gehen, aber ist auch egal. Hier haben wir Jasmin und ein Pokémon. Was ist denn los? Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet, aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, dass es eine gute sortierte Apotheke in einem city gibt, aber dafür musst du über das Meer und ich kann Amphi nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen? Bitte! Na klar! <lacht> Ist halt Probleme mit der Atmung. Boah, vielleicht ein Asthma-Spray. nach ja, das müssen wir wohl in der Apotheke dann kaufen gehen. Und das ist übrigens der Grund, warum ich mein Ampharos Amphi genannt habe. Äh, nur dass du Bescheid wirst. Und jetzt haben wir offiziell die Bestätigung, dass Amphi ist krank. Und äh, ja, gehen nach anemonia City und hol eine Arznei-Mittelhilfe. So, ne? Du du. Eigentlich kann man den Leuchten auch später machen, aber ich wollte es halt jetzt machen, damit ich es nicht später machen muss. Ich wollte es halt einfach jetzt machen, weil ich mache es immer sofort. Ich mache es nie, nachdem ich das habe. Keine Ahnung, ob das seltsam ist, aber... Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Und ich habe extra gewartet, bis es Nacht ist, einfach. Warum nicht? Wir können dann die nächsten paar Folgen bis in der Nacht aufnehmen. Es ist allgemein äh, echt blöd, muss ich sagen, dass ich immer warten muss... Ähm, wann ich Pokémon aufnehmen kann. Ich kann es entweder nur vor 18 Uhr oder nach 18 Uhr aufnehmen. Und das sind halt solche Zeiten. Das war echt blöd. So, aber jetzt Äh, verdammt, warte, hab, kann ich irgendwie überhaupt Surfer beibringen? Wir müssen ziemlich rüber surfen, aber Können wir überhaupt surfen? Äh, ja gut, zum Glück haben wir eine Angel bekommen in dieser Stadt, denn äh. Das wird unser Lebensretter. Äh, wo ist die überhaupt? Hier müsste die sein. Ja genau, Profi-Angel. Komm schon, komm schon, komm schon. Nichts angebissen. Okay. Vielleicht hier? Komm schon, wir brauchen ein Wasser-Pokémon. Und zumindest irgendwas, was surfen lernen kann. Das was. Uah, da hat was angebissen. Komm schon, bitte kein Carpador. Alles außer Carpador. Egal was. Äh, natürlich kriegen wir ein Carpador. Teams Legend. Okay, Leute, dann dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein Wasser-Pokémon gangelt habe. Hätte sogar gar nicht mal pausieren müssen, denn ich habe es direkt gefunden. Ein Krabi. Ich habe sogar extra ganz kurz nachgeschaut, ob das überhaupt Surfer lernen kann, bevor ich das jetzt hier weitermache. Und ja, Krabi kann Surfer lernen. Und deshalb müssen wir es jetzt versuchen äh, zu fangen. Ein weibliches Krabi Level 20 Zum Glück ist es ungefähr auf unserem Level Das heißt, wir können ihm zumindest Damage machen Oder ihr ähm, Das wissen wir sogar, weil sonst wird es sehr schwer sein zu fangen ich Komm, ich versuche mal ein Biss. Ein bisschen mehr Damage Oh, reicht, reicht, reicht Oh, ist ausdrücklich, alles klar Okay äh, ähm, Köderball sind sehr gut gegen Pokémon an der Angel Ja, steht ja auch Komm schon, bleibt drin Bleibt drin, bleib drin. Eins, zwei, drei. Baba Wir haben eine Krabbe gefangen. Krabbe, Krabbe, Krabbe gefangen. Du, du, du, du, du. Seine Scheren brechen leicht ab. Wenn es eine verliert, kann es nicht mehr seitwärts laufen. Wie schrecklich. Oh yeah, und dem bringen wir jetzt Surfer bei. Und dann können wir übers Meer surfen. Yeah. Na, dann werdet ihr gleich auch die Animation sehen, denn die ist sehr, äh, crashable, könnte man sagen. Dazu kommen wir gleich. Treib's einfach eine Muschel. <lacht> so, er lernt Surfer. Ist mir egal, was du verlernt Ich werde dich eh niemals benutzen, genau wie Paras. Wie lange dauert das noch zum nächsten Teammitglied? Ach, ich, wir können, wir können sechs Teammitglieder haben. Das passt momentan noch. <lacht> warum hast du Härtner? Härtner <lacht> ist nicht so gut. <lacht> So, jetzt können wir surfen, aber ich glaube, die kämpfen, oder? Nicht? Du kannst es zwar nicht von hier sehen, aber Moon City liegt jenseits des Meeres. Wow. Die See ist ruhig. Möchtest du Surf einsetzen? Yes. Und auf einmal werden wir zu einem Lapras. Und keine Ahnung, ich wollte einfach eine Nacht heute aufnehmen, weil... Warum nicht? Können wir ein bisschen mehr Nacht haben? Und in der Nacht sieht das ein bisschen, ja, atmosphärischer aus mit dem Surfen. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Wir wollen nämlich ein bisschen trainieren, wollen unsere Pokémon entwickeln, bevor wir gegen den nächsten Arena-Leiter kämpfen. Denn in Animonia City, ich sollte, nicht, ich sollte nicht so schnell reden, in Monia City gibt es einen arena -Leiter. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das ist Grundwissen. Sieht zwar halt so aus, als würden wir auf Labras reiten, aber wir reiten. actually. eigentlich einfach nur auf einer Krabbe. Einer großen Krabbe. Und warum ist Tentara komplett blau? Ist er nicht an manchen Stellen noch ein bisschen andersfarbig? Irgendwie weiß oder so? Und es ist mir jetzt egal, dass ich nicht. Mehr, dass ich jetzt. Äh, obwohl. obwohl. Oh nein, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Komm on, dein Ernst? Muss das sein? Ah, dann du wird halt auch zu Amphi Oh, welch, welcher übrigens bald ein Level-Up bekommt. Ist das nicht eh? Oh. Bald werden wir ein Ampharos haben. Und ich freue mich da schon so sehr. Ein, äh, ich glaube, pures elektro pokémon kann das sein. Müsste ich weiß, dass es in äh, Abgen 6 Mega-Entwicklung bekommt, womit es dann noch äh, Typ Drache wird, was sehr cool ist. Also Drache Elektro, dann in der Mega-Entwicklung. Ah, nein, jetzt habe ich nicht rüber gewechselt. Mauzi, ne? Hm. Naja, ist auch egal. Amphi kann gerne die Fahrungspunkte abstauben, aber nicht die Vergiftung. kommen on, ich will keine Vergiftung. Das ist nervig. Äh, ich werd nochmal zurückschwimmen, glaube ich. Okay, Onkel, ich gebe auf! Ich bin nicht der Onkel, okay. Und Immunia City ist ziemlich weit weg von hier. Danke, das ist ja nicht so als... What? what? Der Bildschirm flasht pink? habe ich auch noch nie gesehen. Wow. Speed, speed, speed, speed, speed! Das war's. Tja, jetzt konntet ihr keinen dö hören. Ich, ich denke mal, das wird jetzt Endeslag geben. Spaß. Nein. Ich hab's nötig. Ich hab Familie, okay. Ich versuche so viele Trainer wie möglich zu besiegen, ja? Weil also, normalerweise mache ich das nie. Aber ich möchte das jetzt endlich mal machen. Weil ich skippe die eigentlich immer. Die kann man alles skippen. Jeden einzelnen gefühlt. Ich habe keine Schwimmreifen. Ich halte mich an einem Wasser-Pokémon fest. Das heißt, sie kann eigentlich gar nicht schwimmen. Hi, Elfie. <lacht> oh Sterndu? Ich dachte früher immer, Sterndu wäre nur weiblich. Aber Sterndu hat nicht mal ein Geschlecht. Es ist einfach eine Muschel, eine sterngeformte Muschel. Also so sehe ich das zumindest. Für mich ist Sterndu einfach nur eine sterngeformte Muschel. Und der hat einfach kein Geschlecht. <lacht> Man kann ja auch nicht erwarten, dass eine Muschel Geschlecht hat. Ich denk mal, das ist eine Muschel, oder? Muschel, Muschel, Muschel. Wie oft habe ich das Wort jetzt in den letzten 30 Sekunden gesagt? <lacht> la, la, la, la, la, Geiler ja, Volltreffer, by the way. Yes! Level 22! Wir werden uns beide entwickeln! Mit sowohl Amphi als auch Melly! Und darauf freue ich mich. So, zack. Oh, ein Muschas. Das ist meine richtige Muschel. Sagt ja auch schon der Name. Wow, oh Mike. Bin ja noch verwirrt, aber ich finde Mushas Design ein bisschen questionable. Nicht dass Mushas selber questionable ist, aber wenn man sich so ein bisschen rein äh, liest, was Mushas so mit anderen Pokémon zu tun hat, dann verstehe ich nicht, warum Mushas so aussieht. Zum einen entwickelt sich Mushas zu Ausdauer und Ausdoss sieht halt äh, komplett Ernst und böse aus und Mushas so voll albern, ja. Und deshalb verstehe ich das auch zum Teil auch nicht. Außerdem hängt ein komplett anders aussehendes Mushas an Fleck, an Alamus und das verstehe ich auch nicht. So. Warum sieht es nicht aus wie ganz normales Mushas? Ah, oh, ich fühle mich so schwindelig. Ich lasse mich im Wasser treiben und von den Wellen davon was ich nicht verstehe, wenn, man seine, wenn seine Pokémon besiegt sind, die, die, die VM-Attacken haben, kann man, kann man sie trotzdem benutzen. Klar hat man das gemacht, damit man nicht gesoftlockt wird, aber... Es ist halt seltsam. Wie machen sie das? Die sind besiegt. Wie können sie noch surfen oder Steine bewegen oder was auch immer? Ein junger Kerl wie du sollte schwimmen. Surfer kann hier nicht eingesetzt werden. Was? Das macht aber gar keinen Sinn, was er gelabert hat, aber okay. Weiß ja nicht, in welcher Welt er lebt. Also ich kann sehr gut Surfer einsetzen, wie man sehen kann. So, du hast keine Chance gegen mich. Zack. Und Level 28. Ich glaube, diese diese Folge wird noch nichts mit Entwicklung, aber nächste Folge vielleicht, wenn wir Glück haben. Ich drückt mir die Daumen. Mir selbst, ja. Weil niemand anders wird mir den Daumen drücken aurora ich nicht okay. Zack. Bam, down. Du, du, du, du, du, du, du, du. Was haben wir noch? Oh, oh. Okay. Da bin ich mal gespannt. Cooler Sprite. Ja, echt cool. Weiterentwicklung von Shiggy. Und die Vorentwicklung von Turtok. welches wir übrigens auch mal im Team hatten, in Pokémon Blau, was ich vor ein paar Jahren gespielt habe. Das war jetzt nicht so toll, aber... Hey, wenn ihr Bock habt, es ist noch online. Man kann es sich noch anschauen. Ich würde es noch nicht unbedingt so sehr empfehlen, da es ein bisschen älter ist und meine Stimme ein bisschen kiddiehafter ist. Aber hey, wenn ihr nichts gegen Kiddie-Stimme habt, gönnt euch das jetzt Play, wenn ihr Bock habt, zu Pokémon Blau. Ich glaube, irgendwo am Ende des Plays höre ich mich auch noch ein bisschen... So wie jetzt an. <lacht> oh, oh, ich hab verloren. Ja, das sieht so aus. Schwimmen hält deinen ganzen Körper fit und gesund. Kann ich mir vorstellen, ich brauche Wasser oder einen Trank. Yeah, yeah, yeah, mit dem werde ich ganz gesund. Oh, Und fit und mutter, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, mein Laprasprite. Ist so frisch. Und du nicht. Das Wasser ist schön warm. Ich bin also sehr locker und gelenkt. Natürlich trete ich gegen dich an. Warum sagst du mir das? Manche Texte sind sehr seltsam. Der hier zum Beispiel. An der seltsameren Texte. Deutsch muss gelernt sein. Oh, Panzerschutz. Ja. Aber dein Panther wird dich nicht schützen können! Ha! Oh, Tantoxa. Oh oh, Tantoxa. Wassergifts. Aka die Weiterentwicklung von dem Pokémon, was du 90% im Wasser findest, wenn du surfst. Tentacher rede ich von. Und Tantoxa hat die weiterentwicklung. Kann es über Level 19 sein? Oder ist es gehackt? <lacht> nicht vergiften, nicht vergiften. Gut. Du, du, du. Verreck, verreck, verreck! Okay, die Hälfte! Die Hälfte! Das ist gut, das ist gut! Oh nein, jetzt bin ich in irgendein Umklammerung gefangen! Okay... ...doch nicht? Und warum macht das kaum Damage? Oh, keine Vergiftung! Yes! Bam! Yeah! Yeah! Damn! Yeah! Wuhu! Oh, yeah! Oh, noch ein Tetra, ja, gut, das sagen wir nicht. Zack, zack, zack, zack. Aua, auch oh, hier. Bei den bin ich natürlich vergiftet, ne? Aber bei den Ach, da passiert nichts bei so einem Riesenmonster. Auf den Tara? Nee, da, da muss ich mich vergiften lassen. Da, da, das ist zu schlimm. Oh je, ich habe eine Gänsehaut. Schön für dich. Ist es nicht sehr entspannend, sich auf dem Wasser treiben zu lassen? Ja, wie auch immer. Warum wechselt das die ganze Zeit nach... Warum geht das jetzt auf Pokédex rüber? Das soll unten bleiben. Egal, ich könnte mir einen neuen Trank. Oder auch nicht. Ich habe eine Vergiftung von scheiß Tinten, fischen Und die muss jetzt weggemacht werden. Yeah, yeah, yeah, jetzt ist sie weg. Hoffentlich finden wir demnächst Medizin. Und hier unten seht ihr einen Strudel. Was der zu bedeuten hat, dazu kommen wir noch. Nicht in dieser Folge, Natürlich. Aber demnächst. Ich bin auf dem Weg zu den Strudelinseln. Ich gehe mit meinen Freunden auf Erkundungsreise. Ist das so? Was wollt ihr denn so erkunden in den Strudelinseln? Was gibt's denn da? Meine süße Karin. Oh, ein Goldini. Goldini. Obwohl oh, es weiblich. <lacht> Na gut, gleiche Stimme im Anime. <lacht> okay. Ähm, wir werden uns mit Mauzi und Amphi am ehesten entwickeln. Danach gucken wir, dass wir Bl Blutzug, ein bisschen so Obot und Flamesack entwickeln können. Dann ist, glaube ich, unser ganzes Team entwickelt, ne? Ja. Ich glaube, dann gibt es gar keine Pokémon mehr, die wir entwickeln werden in unserem Team. Oh, Spoiler. Bin mir aber gerade nicht sicher. Aber kann sein, dass. Diese vier Pokémon, die einzigen sind, die sich noch entwickelt werden. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Weil sonst kann man ja schon erraten, welche Pokémon ich nutze. Also zumindest, falls es noch nicht obvious ist. <lacht> Gold King! <lacht> genau so sieht's aus. Was guckst du so erstaunt? Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Ist irgendwas? Keine Ahnung. Siehst, ist da hinten irgendwo... Aber das ist es weiblich. Ist da hinten irgendwo ein heißer Junge? Ja gut, könnte auch lesbisch sein. Obwohl Pokémon können lesbisch, schwul sein. Ist da irgendwo ein heißer Junge oder so? Ein heißer Gol King. Vor allem Gol King. Und ist es ist weiblich. Oh, why? Weil in Gen 1 gab es viele Pokémon, die King oder irgendwelche männlichen Vornamen hatten oder sowas. Und da frage ich mich, warum können die weiblich sein? Macht einfach keinen Sinn, aber okay, okay, akzeptiere ich, ne, akzeptiere ich. So, aber da spule ich vor, da akzeptiere ich nicht, dass ich hier warten muss, nur wegen einem lausigen Goldini. glaube, am sich vorher entwickeln, oder? Schon Level 29. Digga, was geht ja? Ich dachte eigentlich, Maunzi wird sich für... Ist das so richtig? Weiß nicht, was meinst du mit richtig? Das Outfit? Ja, die... Telefonanrufe? Nein. Hi hey Mike, ich bin's Tom. Hast du Minute Zeit? Nein, habe ich nicht. Ein Freund hat mir folgendes erzählt. Er sei eine Menge dummes in Dunkelhöhle. Mike, komm mal, Bro. Nein, yo, ich komme jetzt nicht, Bro. Yo. Homo. Oh, Tintoxer. Ja, manchmal kann man noch einen Tintoxer so finden im Wasser. Das kann schon mal vorkommen. Doch leider werden wir gestört. Ich will nicht, dass du in meinem Team kommst. Hau ab. Ich hoffe, ich schwimme überhaupt richtig. Ich weiß es gerade nicht. Bitte schwimme ich richtig. Ich will noch in dieser Folge die Stadt erreichen. Sonst wäre das ziemlich blöd. Würde ich sie nicht erreichen. Yes, wir haben sie erreicht. Yes, wir haben sie erreicht. Normalerweise ist hier was anderes im Remake. Oh, hier sind einfach nur Steine. Alles klar. Und hier auch. Okay, die Stadt ist... oder die Insel? Ist sehr leer im Original, merke ich gerade. Hier sind gefühlt nur drei Häuser oder... oh oh. Ja, okay, vier Häuser oder so. Fünf. <lacht> naja, wie auch immer. Wir können ein bisschen noch erkunden. Und in der nächsten Folge machen wir sogar einen Arenaleiterkampf. kampf Aber wer ist der Arenaleiter? Wir haben bisher noch nichts von ihm gehört. Das, liebe Leute, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Oh yeah. Die Trainer in dieser Arena sind richtig Schlägertypen. Wenn ich hier rumstehe, schnappen sie mich. Ein Tipp, der Leiter setzt gerade Kampf-Pokémon ein. Du solltest ihn mit Psycho-Pokémon überraschen. Besieg jetzt eine Pokémon, bevor sie ihre Kraft einsetzen, ihre Kraft einsetzen können. Psycho-Pokémon? Ich habe zwar kein Psycho-Pokémon, aber ich habe ein Pokémon mit einer Psycho-Attacke. Haha! <lacht> Ich weiß schon mal, dass Pokémon was benutzen werden für die Arena. Leider unser Zweit-Low-Level, weil ich gerade sehr auf, äh, Flame, äh, auf Amphi und Melly konzentriert habe. Ich merke gerade, Amphi ist unser stärkstes Pokémon. Verdammt, das wollte ich nicht. Nein! <lacht> Nein! Du, du du, sparst. Aber ihr habt gehört, Leute, in der nächsten Folge gibt es einen Kampf gegen ein paar Schlägertypen. Hm. Hast du schon den pokémon getroffen? Er gibt immer mit seinen seltenen Pokémon an. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Wusste gar nicht, dass es so einen gibt. Du, du, du, du. Ah, da kommen wir noch später zu. Hallo. Hartweg, der Arenaleiter, steigt gerne mit seinen Pokémon in den Ring. Oh, ein harter Kerl ist das also. Ah ja. Ich, ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eines übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Willst du auf mein Pokémon aufpassen? Äh, klar. Du hast keinen Platz mehr in deinem Team. Oh. Dann, dann, dann halt nicht.